Hallo und Willkommen, mein Name ist Frank Schulenburg, ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Und wir befinden uns hier heute Morgen, äh, und es ist ziemlich kalt ehrlich gesagt, wir befinden uns hier äh, in Point Reyes National Seashore. Das ist ein Schutzgebiet, äh, liegt in Marin County und ähm, ist einfach wunderschön. Und was wir uns jetzt gleich anschauen, ist der Leuchtturm, ähm, Point Reyes Lighthouse. Ich habe den Leuchtturm schon vor Jahren fotografiert, 2012, da habe ich meine erste Digitalkamera gekauft, habe angefangen, Bilder für die Wikipedia zu machen und auf Wikimedia Commons, das freie Medienverzeichnis, hochzuladen. Und dann war ich ganz lange Zeit gar nicht mehr hier. Das ist also auch von San Francisco aus eine ziemliche Anfahrt hierher. Man fährt ungefähr zwei Stunden. Einige Teile sind ungeheuer schön des Weges, weil man durch das Schutzgebiet hier fährt. Aber wie gesagt, ich war also lange nicht mehr hier. Jetzt ist der Leuchtturm renoviert worden. Und ähm, ist gerade wieder eröffnet worden und da habe ich gedacht, ich schaue mir das einfach nochmal mal an. Und einfach mal, äh, damit ihr sehen könnt, wie tief das hier runter geht, ähm, das hier ist also die, die Spitze der Halbinsel und vor uns liegt der Pazifische Ozean. Und da ganz weit unten von hier aus gesehen, da liegt der Leuchtturm die Warnung, die hier auf dem Schild steht, dass der Weg nach unten und wieder rauf ungeheuer beschwerlich ist, der ist, diese Warnung ist ungemein wichtig und sollte ernst genommen werden. Eines der Dinge, die am allerwichtigsten sind bei einem Fotoprojekt wie diesem, ist es, morgens den Wecker zu stellen und einigermaßen früh loszufahren, denn ansonsten Plätze wie dieser von Touristen überlaufen und man kann kein schönes Foto machen. Schon bei mir heute Morgen war es einigermaßen schwierig. Nun öffnet der Leuchtturm aber erst um 10 und insofern muss ich mich hier ein bisschen an die Öffnungszeiten halten, aber dann eben äh, sicherstellen, dass man als erster hier ist und dann möglichst eine freie Sicht äh, auf das Objekt, in unserem Fall hier den Leuchtturm zu haben. Ganz wichtig bei der ganzen Sache ist es also, sich nicht zu viel vorzunehmen. Ähm, gerade wenn man an so einem Ort ist, wo viele Touristen auch rumlaufen, letztendlich kann man nur ganz, ganz wenige Ziele auch wirklich erreichen. Und insofern ist es dann meistens besser, sich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren. Ja, und wie viele Leuchttürme an der amerikanischen Pazifikküste ist auch dieser inzwischen automatisiert. Wir sehen das hier gerade vor uns. Ähm, hier ist also ein sogenanntes Forkhorn, ein Nebelhorn, in einem Gebäude untergebracht. Und das hören wir jetzt gleich nochmal. Ja, und wenn man richtig Glück hat, dann werden die Gebäude hier auch zur richtigen Zeit geöffnet. Und bei mir ist das jetzt gerade eben der Fall. Das heißt also, eben kam äh, eine Rangerin vorbei, hat dieses Gerätehaus geöffnet und ähm, hier sind also die Maschinen drin, die die Nebelhörner angetrieben haben und ähm, ja, die äh, die junge Dame schließt gerade den äh, Leuchtturm, das Leuchtturmgebäude auf und dann schauen wir mal, ob wir mal einen Blick auf die gerade frisch gereinigte und wiederhergestellte äh, Fresnel äh, Linse werfen können. Ja, und das war es auch schon wieder. Ähm, ich verabschiede mich hier vom Leuchtturm von Point Reyes. Äh, wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Äh, auch diesen Ort ein bisschen anders wahrzunehmen als einfach nur über das Bild, sondern eben hier über das Video. Und ganz herzliche Grüße nach Deutschland aus Point Reyes National Seashore. Tschüss ist mein kleiner Ausflug natürlich nicht, denn schließlich muss ich da hier hoch. Okay, ich hab's gleich geschafft. Mann, Mann, Mann! Das ist einigermaßen anstrengend, wenn man von da unten kommt. Aber gleich ist es vorbei.